Wichtiger als der Grund eines Streits ist das Ziel, das beide Partner damit erreichen wollen. Leider haben die meisten Streitgespräche in Beziehungen das Ziel, wer hat recht oder wer ist schuld. Viel nützlicher ist das Ziel, wie können wir es uns gegenseitig recht machen, damit wir morgen nicht wieder über das gleiche streiten müssen.